Okay, wir haben jetzt hier unten so Sterne. Und weiter geht's mit New and Shiny. So, was müssen wir hier machen? Balloon Boy, wir müssen gucken, dass er. nach links gucken, dass er kommt. Toy Freddy, Toy Chica ist eigentlich komplett egal. Doch nee, Toy Chica ist nicht egal, aber wegen Balloon Boy und Toy Chica müssen wir links gucken. Wegen Mangle und Toy Bonnie müssen wir nach rechts gucken. Und Foxy wird trotzdem erscheinen auf Level 1 oder so. Congrats! You're fired! Ja, Mann. So, und äh, ja, dann, dann, dann, dann, die sind alle auf Level 10 und nicht 20, also die sind nur halb so schlimm, ja. Machen Und, was ich nicht gesagt habe, man kriegt für jedes einzelne, für jedes einzelne äh, Challenge, kriegt man hier eigentlich unten so ein, ja, so eine Statue so ein hier, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß jetzt nicht, wie krass äh, die sind, wenn die alle auf 10 sind, ich weiß es gerade wirklich nicht ob die jetzt besser sind die mit 10 besser als nacht 6 oder sind die schlechter als nacht 6 seht ihr? Foxy ist trotzdem da! Fuck, das ist eigentlich schwerer als ich dachte. Ich dachte, das wird nicht so krass, aber mit 10 sind die ja schon richtig krass, du. Ich hätte gedacht, die wären nicht so krass auf 10. Oh Gott, jetzt habe ich Angst auf 20. Oh nein, alle! Jeder einzelne Charakter auf ultimativ krass. Tot. So, jetzt kann ich aber wieder flashen. Der bleibt nicht für immer. Oder? So, Foxy wird mich killen, Leute. Nee, wer hat's gedacht? Fuck oh. hü, hü. Come on Ich dachte, er wäre weg! Hä? Take cake to the children Aha, welche denn? Die, die rot sind, war. Hey, du da hinten, willst du nicht raus reinkommen? Ich dass es anfängt zu regnen Oder es anfängt zu gewittern Oder es anfängt sonnig zu werden Du willst doch keinen Hitze schlagen, oder? Ich bin so langsam. Oh nein, da das ein Auto. Oh nein, ein Pedo ist rausgekommen. Jetzt wird das geraped und mitgenommen. Und ich bin ultra langsam. kann Ich mich, ich kann mich kaum noch bewegen. Oh nein! Das ist am Wein! Jetzt wird mitgenommen. Ne, es wurde einfach vor Ort gekillt. Ich kann mich einfach gar nicht losen. Wow. Wie bekommst du die Minigames erst jetzt? <lacht> Weiß ich nicht. Ich knautsch dich ab, du geil. Ich will die Städte jetzt geht's los. Hi. <lacht> Hello. Hi. <lacht> <lacht> Fucking Hurensohn, ey. Wenn es irgendjemanden gibt da draußen, der Ballonball mag, warum? Wieso? Wieso, weshalb, warum? Wer ihn mag, ist dumm. Oh, come on! Balloon Boy ist cute, aber er ja, Wo ist er cute? Was ist los bei dir? Ja, weißt du? Sein Face ist irgendwie cute. Findet ihr? Finde ich überhaupt nicht. Ah, dann hat er uns Ach so okay. Bitchboy! Danke. Fuck. Ich bin tot. Wir haben verloren. Super. Tolles Spiel. Das, was wir gerade im Hintergrund sehen, das ist hier, damit ich dir die Facecam richtig positionieren kann. Das ist einfach so ein Screenshot von einem Video, also, ja, von so einem Fluff 1 Video, damit ich die Facecam richtig präsentier präsentiert <lacht> über <lacht> oh, Super, tolles Spiel, ich liebe es. M M machen wir mal kurze Pause. Erstmal so so so Brain wieder aufladen. Es ist noch am Akku stand? Das ist noch erst 30%. sie lädt noch ganz langsam auf. Ich stell die Powerbank einpacken vielleicht. Lädt dann schneller auf. Also. Ist gar nicht da. Geil, super. Juhu. Junge. Musikbox? Nö! Ballonboy, Ja! Und wo ist die Chance? So, Du hast aber verkackt, weil das Spiel gesagt hat, dass du ihn verkackt hast. Das ist noch ein geiles Spiel, sowas, oder? Finde ich nicht. Solche Spiele sind auch super, du. Super! Gutes Spiel! Ich liebe dieses Spiel. Spiel ist super, Leute! Hey, ich habe für dieses Spiel, glaube ich, irgendwie richtig viel Geld ausgegeben. Weiß ich nicht. Das Spiel kostet normalerweise, glaube ich, um die, weiß es gar nicht, 7, 10 Euro? Ich weiß es wirklich gar nicht. Äh, ich hatte auch in ähm, auf 1 gesagt, dass auf 1 der teuerste Teil war und alle anderen weniger kosten. Genau andersrum. FNAF 1 ist der einzige Teil, der weniger kostet. und alle anderen Teile kosten mehr. Kosten so 7 oder 10 Euro und FNAF 1 nur 5 Euro oder so. Also ja... Tut mir leid, dass ich das falsch gemacht habe. Ja, super. Koffer rein, Wasserkocher an, Apfeltee rein und Spender sein. Digga, Toy Bonnie und Toy Chica einfach auf einmal. Wer kennt's nicht? Die Gang ist hier, bro. Everyday, every gang, in the hood, yo. Jeder ist hier, everyone ist hier, Leute. Wir machen gerade hier äh, Kaffeekränze, wir machen gerade party so. Wenn ihr vorbeikommen wollt, dann kommt halt vorbei so. So, aber bei, bei Menge lachen wir nicht allzu lange, weil sonst kommt hier halt rein. Das so, ist sie weg. Oh fick dich, du Wichser! Ich hab verloren. raus, Apfeltier rein. Äh, 10 Euro. Achso, schon. Schau doch an meine Tee Gänger, an meinen Wasserkocher, Bros for Life. Was zum St Was zum Fick nicht mit mir. Ja, was zum Fick stimmt nicht mit mir. Das könnte ich auch fragen. Okay dafür eine Antwort? Nein, durch nicht. Nein, ich bin tot. Von der Puppe die. fangen ja, Na ihr alle, wie geht's euch so? Ballonboy, ja Ballonboy, ja Balloon Bitch. Bist du weg? Nein. So weg? Ja. Aber du nicht, du Wichser. Ah, ich bin tot, tot. Verloren. Nein. Dud Freddy, Freddy, Freddy Dud Classic Freddy Freddy, nicht mal so ganz Dud Alter. Ja, Mann. Junge, ich muss doch aufdrehen. Ach, ist <lacht> Super. Okay. Hä? Die können beide gleichzeitig nicht können sein? Was macht die denn da drin alleine? Uh, was macht die denn da drin zusammen eigentlich? Uh. Da würde lieber nicht stören, so. Gott. Als ob laber nicht, Junge. Ich muss doch aufdrehen. Ich muss doch aufdrehen. Piss dich. Ich hab doch keine Ahnung. Ey. Was? Wer hat mich gekillt? Ich hab's nicht gesehen. was ich sagen soll, wenn auch keine Ah, oh, hi, super Das war noch gut, ne? Das war noch gut, ne? Ja Ich bin tot. Ich bin tot. Gut Leute, das ist dann der Ende dieses Streams. Ich hatte heute wieder nur zwei Stunden Schule. Uwu. super. Oops. Ein Waluweit jetzt drin, das rast ich aus. Oh, es war fünf Uhr morgens. Immerhin kommt er jetzt schneller Hase. Oh meine Haare, Alter. Oh, fickt euch doch alle einfach in euer Knie, ey. ganz ehrlich. Ja, ich kann nichts machen, Mangle. Oh. Ey, was äh, fickt die mich jetzt oder was macht die? Junge, was macht die denn jetzt? Ich check's nicht. Junge, was soll ich denn.. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt wieder verkackt habe. Ist einfach dieses fucking RNG. Hier jetzt eh. pass auf Leute, ich wir werden jetzt mit von von Mängel. von irgendwie anders. Ich, als ob die jetzt hier zwei Stunden lang nichts macht, glaube ich ehrlich nicht. Ich habe keine Ahnung, was die macht. Ich habe nur Angst, dass ich mich gleich Jumpscare nicht wirklich erschreckt, weil das ist doof dann, wenn ich mich dann wirklich erschrecke. Ja also Junge, was bist du so laut, Mangel? Du kannst einfach ja die Fresse halten. Ganz ehrlich. Du. Jetzt muss ich drauf achten, bis Ballonball weg ist. Und das höre ich halt nicht. Heile. Die wird jeden Moment auf mich zuspringen, ich sag's euch Leute. Die wird jeden Moment auf mich zuspringen und habe ich verkackt. Hi, ne? Ist ein toller Run, oder? Für nicht? Ich wo doch keine wo mehr, wo Warum, wo wo wo warum wo wo ich wo wo wo ich bin erst seit... Ich bin noch gar nicht so lange war und dann wollen ich mich schon ficken. Ey. Ich habe keine Lust. Was soll ich denn was ändern? Dann zählt das nicht mehr. Okay. Und so, ja, jetzt zählt wieder. Ja, dann, dann, dann, dann. Was war denn also noch oben? Hat es jetzt überhaupt geklappt? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe es gar nicht. Äh, seid ihr noch da, Leute? Habt ihr einen Spaß des Lebens? Ich bin kurz davor, das einfach zu skippen. Mal in irgendein Mal zu machen, wenn ich mal wieder besser bin im Spiel, weil ich kann das nicht. Ihr seht es ja, ich bin scheiße. Äh, bin kurz ganz zu to okay. Auf Antwort des Programms auch. da okay Ach, du Penner! ich werde mir mit die cam runterziehen junge ich muss aufladen okay verstehst du das ein wenig da kommt jemand weg dankeschön ha ah, kommt sogar sofort mal hey bonnie schön dass ihr auch mal traust zu kommen Warum geht es nicht? Ich habe die Maske auf. Okay. Alter, was soll denn das? Lebe ich noch? Oh, ich lebe sogar noch knapp. Ich fuck dieses Spiel so krass ab, dass unm es unmensch unmenschlich ist. Keiner, ich kann nicht reden, ich brauch immer noch einen Blumen. Ach komm, fick mich doch, komm. Komm, komm, die ja, Show. Und dann war's das. Dann lass ich Balloon Boy ignorieren tun. ist niemand da. Ne? Oh Foxy. Nee, Foxy ist weg. Cool. Hä, <lacht> habt ihr gesehen, wie Schicker gerade gespawnt ist? Lol. War auch ein cooler Moment, Oh, ist immer ein Event bei mir? Guten Tag, Mr. oder Mrs. Hey, mit Tronic. Wie geht das Ihnen denn so heute? Also, wie geht's es so? Runter, ich gerade ein wunderschönes Horror-Game, Was überhaupt nicht nervig ist, das ich überhaupt nicht annehmen will. Nee, nee, so ein ist sie nicht. Wenn die schon kann, dann voll aufladen. So, wenn gerade die Watt ist, warum nicht? Ne? Freddy wird mich jetzt nicht? Okay, Freddy. Nein nicht. Okay von allen seiten wieso auch nicht macht doch spaß hab ich nicht recht ach mal bitch ich war mir jetzt unsicher ob der jetzt gegangen ist oder nicht schon wieder hier mit dem Schacht alter Freddy verpiss dich Egal, ja, jemand ist im Schacht, ich bin tot. Balloon, bitch. 5 hey, Uhr morgens. Wenn ich jetzt verkacke dann bin ich wieder richtig wütend, Junge. Oh, chica Wieso? Wo den neuen weiß ich nicht. Oh, okay, danke schön. Sehr lieb von Ihnen. was ist sogar in der Mitte jetzt. Voll Angst ne. Ich will nicht verkacken. die du macht komm. Mach Double, Double Trouble. Meine tolle Neuigkeit. Ich habe mein erstes Zelda am 30. 2020. Ist nicht geil. Ich bin anfangen nein. Wer weiß? Vielleicht hast du ja wirklich eins da. Nicht mehr lang Ich weiß. Ist nicht geil. Come on! Bitte wird 6 Uhr morgens! Bitte! Oh, danke! Ich habe keine Lust mehr auf Neon Endlich diesen Schrott aus meinem Gesicht! So, ich kann euch aber ja kurz das Bild zeigen. So, hier das ist das Bild. Ja, ihr es gesehen, ich weiß es nicht. So, aber da habt ihr euer Bild. Brauche ich es nicht einblenden, weil ich habe vergessen, das einzublenden. Super! Ja. Dafür kriegen wir jetzt irgendeinen so äh, Desktop-Clashie oder so. Ich kann es schon mal kurz zeigen. Ich gehe mal kurz in die Nacht rein. Nur damit ich euch zeigen kann, was ich jetzt dafür bekommen habe. Für New and Shiny bekommt man nämlich... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was man für was bekommt. Aber... Wir kriegen hier... eine Toy Bonnie-Statue. Auf unserem Desk. Und die wird niemals wieder weggehen außer wie der nur Speicher Speicherstand. Ja. Das ist doch, das ist doch ein toller Preis für die nicht Leute, das ist super.